Willkommen zurück zu Friday Night Funkin! Das wird wahrscheinlich vorab erstmal die letzte Folge sein. Aus dem Grund, da wir nur noch eine einzige Week vor uns haben im Story Mode. Also zumindest Standpunkt Februar 2021. Und das wäre Week 6. Tating Simulator featuring Mawling Als ich das richtig ausgesprochen habe. Und man sieht schon links, dass es äh, dass wir anscheinend <lacht> auf der Playstation spielen oder so. Was ist das für eine Konsole? Ist das eine Playstation? Ich weiß es nicht. Ähm, aber in dem PV ist anscheinend ein Junge drin. Wahrscheinlich ist das unser Gegner. Ähm, drei Lieder. Normal. Wir fangen erstmal auf normal an. Mal gucken, dass wir gleich noch auf Hard spielen. Und, ähm, am Ende des Videos werde ich noch sagen, wie dieses Let's Play weiterlaufen wird. Da ist ja die letzte Week ist. Also, let's go! Geil, wie es immer laden muss am Anfang. Okay. Oh. LOL! LOL, das ist ja alles pixelated. Oh, das ist cool. Ah, in the fair maiden has come in search of true love. Accelerate, Serenade. Serenade. Between gentlemen shall decide where her beautiful heart shall reside. -bop -bop. <lacht> Three, two, one, oh, das ist richtig cool! Oh Gott, die lags nicht. Oh, ich liebe diesen Artstyle. Das sieht so schön aus. Oh, das ist richtig gut. Das gefällt mir. <lacht> die im Background. So eine Schule mit überall diesen Schoolgirls. Oh mein Gott. Das ist so süß. <lacht> ich finde das so geil, dass es das so pixelated viel ist. Das feiere ich richtig. Geil, lange Noten. Freue ich mich drauf. Da. Alter, das ist echt cool. <lacht> Aber das Lustigste gerade war einfach... Oh Gott. War einfach wie... Der Boyfriend gesagt hat... In der Textbox. Ich wusste gar nicht, dass ein Textbox aufkommen wird. Cool. I guess. Aber ich denke mal, im Freeplay wird das dann nicht so sein, oder? mal. Ich glaube, mit wäre das nervig. Ich weiß nicht, wie schwer das hier wird. Aber bisher schlage ich mich sehr gut. Dafür, dass ich... Keine Ahnung habe, <lacht> was gerade passiert. Aber ich liebe... Ich liebe diese... Auch für die Pfeile, nicht nur alles hier im Hintergrund, sondern auch für diese Pfeile finde ich das richtig schön. <lacht> Kling. Cool. Was? Not bad for an ugly worm, but this time I'll rip your nuts off right after your girlfriend finishes gawking mine. Was? <lacht> Was? Boop, beep, beep, beep. Skidoo, beep. 3, 2, 1, Date! Date! Oh, jetzt wird er wütend. Ich hab das Gefühl, beim dritten Lied da wird es genauso gruselig wie in der letzten Folge. Check auf jeden Fall die letzte Folge ab, falls ihr nicht wisst, äh, worüber ich rede. Gewiss, genau, Mike. In der letzten Folge gibt es auch so eine kleine Überraschung. Am letzten Lied. Vielleicht gibt es das hier auch wieder. Also es führt auf jeden Fall gerade zu sowas hin. Was? Was habe ich gerade vorgelesen? Oh Gott. Oh. Okay. Es geht noch klar, aber ich habe Angst wegen Hard. Oh Gott, der Background, die weinen alle. Die weinen alle, warum weinen die? Oh oh. Nicht weinen. Oh oh. Okay. Ich mich auf die langen Noten konzentrieren, die geben nämlich am meisten. Okay, das wird bestimmt richtig schwer auf hart. Okay. Das wird richtig schwer bestimmt auf hart. Schwer, bestimmt auf hart. Da habe ich schon mal Angst. Ich krieg's schon nicht hin. Okay, drittes Lied. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wird er zum Monster oder. Oh, ja, wird er. Hab ich mir schon gedacht. Was zum Teufel? Direct contact with real humans after being trapped in here for so long, AND HER for all, of all people. I'll make her father pay for what he's done to me and all and the others. I'll beat you and make you take my place. You don't mind your body's being borrowed, right? It's only fair. 3, 2, 1, Was sind das für Noten? Junge, was passiert hier mit dem Backbone? Das nicht mehr so schön. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. bam, bam, bam. Ey, der hat kein Mikro. Das ist unfair. Genau wie das Monster aus letzter Folge. Ups, Spoiler, tut mir leid. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Ja, hört sich aber ganz normal an eigentlich. Dafür, dass der... Oh... Oh, shit! Okay, das kann ich überhaupt nicht. Wenn das im Hard so schwer ist, dann... Uh, Uff, bin ich tot. Okay. Das hat sich an, wie so ein Final-Boss-Theme. Aber vielleicht nicht aus diesem Spiel, so ein Final-Boss-Theme aus einem anderen Spiel. Na gut, theoretisch ist das vorab der Final-Boss für uns in diesem Play. Aber, wenn neue Updates kommen, werde ich sie auf jeden Fall aufnehmen für euch. Okay, das Padre kann ich. Okay. Ah, das war die Week. Okay. Das. Oh, Leute, jetzt wird's von Pixel-Grafik zurück auf dieses gezeichnetes Das ist so weird. Okay, das war. Hating-Simulator mit. Featuring Mowling. Keine Ahnung, was das heißt, aber. Senpai, Roses und Falls. Oh, Senpai. Ja, wegen der School und so. Annehmlich lieb. Senpai, uh. Komm, okay. Ich trau mich. Machen hart. 8 Minuten oder so gebraucht für, die, für den Anfang. Ja, ja, bla bla. Three, two, one, day. Day. Den Backfan von, von dem ersten Lied, also Senpai, finde ich am schönsten. Okay, was geht hin? Ich mag das nicht, dass die Icons sich nicht mehr ändern. Dass sie so gedrückt sind, wenn man so weit links ist. Das fand ich immer cool bei den anderen. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass man das dieses Victory-Zeichen, was man bei der ersten Video gesehen hat, das lasst mir sich. Das finde ich gar nicht mal so schlimm im Vergleich hierzu. Oh! Okay. Das war ganz kurz ein bisschen schlimm, aber jetzt geht's. Ich wette aber, je schlimmer der Typ wird, desto schwerer wird das. Oh Gott. Okay. Aber geht aber so viele lange Noten hier an diesem Lied. Also das kann nicht schwer sein. Ja, ah, wir erfolgen. Perfekt, perfekt, mein ich. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, das nicht mehr. Okay, aber noch ist okay. Jetzt geben wir sowieso wieder lange Noten. Alles chillig. Alles chillig. Yeah, das war da. Cool. Ding. Also, das hat nicht gesehen, weil die Kamera nicht gespielt ist. Aus irgendeinem Grund. Oh Gott. But this time. Oh nein. Diesmal nehme ich deine Nüsse raus, nachdem ich die, damit, damit, nachdem meine Girlfriend, deine Girlfriend meine, geschluckt hat. Und dann er nur so Das skidoo beep das, das, das macht ihn so zu diesem Face. Jetzt wütend. Wie kannst du es nur wagen, mich skidoo piep zu nennen? Okay, da habe ich leider ein bisschen zu spät gedrückt. Okay. I see what's going on. Ah komm, das krieg ich noch hin. Okay, das geht ich hin. Ich mag den Backward aber hier am wenigsten von allen. So traurig einfach. Ich will nicht den Background haben, wo alle so blutig traurig sind. So destroyed. Sind ist überhaupt echte Mädchen. Vielleicht sind ja auch die Demons. Ich meine, guckt euch ihre Augen an. Keine Ahnung. Okay. Oh, das sag ich ein bisschen. Bam, bitte, bitte, bitte, bitte, Bam. Okay. Ja, das ist schwer. Oh, Shit. Oh, nein. Das krieg ich nicht hin. Na, ich bin tot. Ja. Hier <lacht> ja, Yeah, yeah, yeah. Dr. Beat, Dr. Beat. Ich mag das. Es ist nicht wirklich. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass das so ein bisschen. Chiptune-mäßiger wird. Also so mehr so SNES oder so. Weil es sieht ja alles aus wie SNES oder Game Boy Advance oder so. Aber war nicht. Aber so finde ich es auch nett. der Einzige sein mit diesem Gra mit diesem Grafikstil? Das wäre schade, weil ich, ich mag das. Ich hoffe auch, dass ähm, jetzt mal ein bisschen mehr über das Spiel reden selbst. Ich hoffe, dass sie aus diesem Spiel ein großes, richtiges Spiel machen. Vielleicht kommt es dann auch auf Konsolen am Ende. Das wäre cool. Mit ganz, ganz vielen Weeks. Vielleicht nennt man es auch nicht Weeks, vielleicht nennt man es anders, weil das Ding ist, bei Weeks erwarte ich eigentlich, dass da mehrere Personen am Ende dann singen. Jeder Tag kommt dann an jemand anders. zum Beispiel, es gibt ja jetzt sechs Weeks. Oh, scheiße, ich bin jetzt schon durch, ich kurz nicht reden, Moment. Scheiße, ich gehe nicht hin. Außer ich kann hier aus, auf, ausholen. schutzenträger, Moment. Oh, nein, nicht das! Oh Gott, ich hasse diese scheiß Stelle, tut mir leid. Auf jeden Fall. Sechs Weeks, es gibt ja immer dann sechs verschiedene Charaktere. Vielleicht, wenn man jeden Tag ein Charakter macht, dann ist dann eine Week. Sieben Charaktere, eine Week. Na gut, das wäre vielleicht so krass. Vielleicht dann drei Charaktere, eine Week? Keine Ahnung. Sieht cool aus. Der wird sieht echt cool aus. Hallo, ich komme aus dem Crappy Bugs NES Spiel. Ein Video Game Mode muss doch ein Video über mich machen. Okay, komm. Letztes Lied. Das müssen wir hinbekommen. Seh ich aus wie ein Mut? Das will ich nicht. Nein, nein, nein, nicht nochmal. Das war schon schlimm genug in Folge 3. Vielleicht streame ich das Spiel auch mal. Wenn ihr Bock haltet. Ich weiß nicht. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, das sage ich gleich, nachdem ich es geschafft habe. Am Ende des Videos. So Sofern ich es schaffe. Holy shit, ist der schwer. Junge. Kann der mal chillen? Ja, ich bin tot. Ich bin raus. Ich bin sowas von raus. Jaaa. Obwohl, jetzt macht er langsamer, jetzt macht er langsamer. Komm schon. Ich muss mich kurz konzentrieren, sonst schafft mich leider da bestimmt nicht. Oh, holy shit! Übertreib! Das geht nicht hin. Die leb ich noch. Ach Junge, kill mich einfach. Ja. Oh, ist der schwer. Oh, Scheiße. Der nimmt mich komplett auseinander. Ja, komm, will ich nicht sehen. Was ich kann so schon. Wow, ich kann so einfach schon Fehler machen. Ich dachte, wenn ich falsch aus so dem skippe ich das. Ja, komm, dann. Komm, bring mich einfach um. Ganz gechillt, ganz locker. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass sie sowas sieht. Scheiße! Der übertreibt komplett! Ui oh, shit, der übertreibt komplett! Mann ich bin so tot. Oh, was der scheiße ist das? Das macht keinen Spaß. Nein! Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Das, das, ich krieg wieder Vibes zu week 2 und 4. Gut, es ist week 6. Gerade Zahlen immer schwer. Ach oh. oh, man! Was ist das Pattern? Links? Oben? Rechts? Unten? Nein! Das ist nicht! Oh Scheiße! Ich komme nicht mal bis hier so schnell! Das ist einfach, das geht hin! Dann das hier. Ich habe keine Ahnung, was das Pedern ist. Ich krieg das nicht hin. Und dann das, das ist noch schlimmer. Vor allem das kommt direkt danach, wo ich schon meine ganze Leben verloren habe. Ich weiter? Ich glaub nicht. Das war das Ende, das war das Ende, das war das Ende, das geschehen. Komm, nochmal, nochmal, nochmal, Vielleicht krieg ich hin Vielleicht krieg ich hin psch. Psch, psch, psch. Nein, es geht noch weiter Und das ist das Ende Wenn das das Ende ist, habe ich gewonnen Und Das kann ich Sag ich verkacke. Oh mein Gott Ich habe es geschafft habe mich am Ende so gestruggelt ich. Oh mein Gott Ich habe mich gerade wieder gefühlt wie bei 4. Ich habe es geschafft Ich habe es geschafft Obwohl ich gesagt habe, ich schaffe es wahrscheinlich nicht Okay so, und bevor die Folge jetzt hier endet, will ich noch kurz was sagen. Und zwar, ähm, werde ich wahrscheinlich noch Week 2 auf Hard und Week 4 auf Hard, eventuell Week 4, weil ich schaue ob ich da noch Lust habe, ähm, auf Hard vielleicht noch Stream, wenn ihr Bock habt. Und ähm, die nächsten Folgen kommen zum einen, Story-Folgen kommen dann, wenn wieder Updates draußen sind. Aber ich möchte gerne daraus ein neues Projekt machen, so, so ein Nebenfach, wenn man es sagen könnte. Und zwar möchte ich eine Mod-Showcase machen, denn dieses Spiel hat sehr sehr sehr viele Mods und ich möchte die alle gerne spielen und äh, ich merke grad, warum ist das tutorial der daddy da weil der Na, ist auch egal auf jeden fall sendet mir auf meinem discord server mods ein die ich in den in den nächsten wochen auf jeden fall ich glaube jede woche mache ich mal eine so eine mod review mal schauen sich äh, dann vorstellen kann und äh, ja das wird bestimmt sicherlich lustig das gibt viele lustige Mods schickt mir bitte nichts allzu heftiges also nicht so eine fluff story timeline ich bleib mal ein was ich damit meine und äh, ja, dann hoffe ich, hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und, ATHO!